Viele in den sozialen Medien raten darauf zu achten, dass es einem besser geht in der Beziehung. Scheinbar hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis noch nicht herumgesprochen, dass es einem in der Beziehung am besten geht, wenn man darauf achtet, dass es dem Anderen besser geht. Am schnellsten erfährt das auch Ihr Partner, wenn Sie jetzt damit anfangen.